Darf man seinen Partner manipulieren? Okay, ganz klar, das ist ein absolutes No-No. Aber darf man seinen Partner vielleicht beeinflussen? Da ist die Antwort schon nicht mehr so eindeutig. Und wie sieht es mit dieser Frage aus? Darf man seinen Partner fördern? Das klingt doch schon sehr viel besser, oder? Ich sehe das wieder einmal ganz anders. Als erstes muss ich sagen, dass alle drei Fälle von außen ganz gleich aussehen können. Der Unterschied besteht nämlich im Empfinden der Beteiligten. Während der eine Partner meint, dass er sich bemüht, seinen Partner zu fördern, empfindet der Betroffene es eher als Manipulation. Nun versuchen manche diesen Konflikt zu vermeiden, indem sie zum Partner sagen, ich will dich nicht beeinflussen, mach so, wie du es für richtig hältst. Tja, leider ist das auch keine Option, denn tatsächlich, wenn zwei Menschen im fortlaufenden Austausch sind, wird jeder auf den anderen eine Wirkung haben. Deshalb, konsequenterweise, wenn sie ihren Partner nicht beeinflussen wollen, müssen sie sich von ihm trennen. Also auch keine gute Option für eine Partnerbeziehung. Was ist dann denn ein begehbarer Weg? Wie so oft ein nicht einfacher, aber dafür effektiver. Wenn Sie schon nicht verhindern können, als Paar gegenseitig eine beeinflussende Wirkung zu haben, ob Sie wollen oder nicht, dann am besten versuchen eine positive zu haben. Aber wer sagt Ihnen welche die positive ist? Wir finden Sie raus, auf welche Weise Sie Ihren Partner beeinflussen können, damit er es nicht als Manipulieren erlebt, sondern als Fördern. Also, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber Sie kennen jemanden, der der absolute Experte darin ist, diesen Unterschied zu erkennen. Ja, Sie haben richtig erraten. Nur Ihr Partner kann Ihnen sagen, ob er gerne von Ihnen unterstützt werden möchte, mehr Sport zu machen, mit Chef um eine Gehaltserhöhung zu bitten oder weniger zu trinken oder ob er jeden Kommentar dazu als Versuch zu manipulieren erlebt. Wie gesagt, es ist oft nicht ganz so leicht miteinander herauszufinden, wie sie sich gegenseitig beeinflussen können, damit sie es beide als fördern und nicht als manipulieren erleben. Aber wenn es ihnen gelingt, dann können sie beide behaupten, uns ist es gelungen, als Paarteam uns gegenseitig zu fördern.